Wir in Schaffhausen sind natürlich ein Kleibetrieb. Es ist familiär. Wir haben kurze Wege. Bei uns macht man auch mehrere Personen, machen zum Beispiel eine Aufgabe. Und das macht es extrem interessant. So lernt man auch verschiedene Sachen und Themen im Bereich kennen, wo man vielleicht in einem größeren Betrieb dann weniger hat. wir da wir so klein sind, ist die Chance auch dass ein junger Lernende am Anfang seiner Karriere in der Stifte Gerade auch an grossen Arbeiten mitschaffen und nicht nur gesagt, dass wird der Motor ausgebaut, sondern er ist dabei, wenn der Motor ausgebaut wird. Das sicher als Highlight ist von mehreren äh, Lernenden, die die äh, Ausbildung bei uns genossen haben und nachher sich nachher haben im Tech im Bild, Automobilingenieur gemacht haben und äh, die Einschaft Einschafft jetzt äh, bei einem Zulieferer in der Forschung und Entwicklung für Automobilteile. Äh, das Besondere hier an der Lehre zu machen, ist auf jeden Fall der Umgang untereinander. Auch wenn man etwas der lernt oder Öl auslehrt, man ist nicht ähm, hässig aufeinander, sondern versucht einfach zu sagen, wie man es besser machen kann und jetzt dann zusammen aufräumen. Ja, ja wir, sind, wir sind ein kleines familiäres Team und das ist cool hier. Es ist wie zuhause, einfach beim Arbeiten.